Computer sind das Paradigma für instrumentelle Vernunft. Sie können bestimmte Aufgaben perfekt lösen. Und ich glaube, da ist dann die Herausforderung an Bildung. Ähm, sozusagen wieder altmodisch zu sein und eher so etwas wie ein Grundverständnis auch zu vermitteln, ein Grundverständnis, was die Welt ist und was der Mensch ist und äh, wie der Mensch in der Gesellschaft steht und äh, Fragen auch von, ja, sagen, man sagen, von menschlicher Verantwortung, jetzt nicht einfach nur als, als Ethik, sondern als etwas viel als ein ganz grundlegendes Prinzip dessen, was unser Leben als Menschen ausmacht, solche Fragen äh, stärker in den Blick zu nehmen. Empirische Wissenschaften, oder, sagen wir mal, Naturwissenschaften, ähm, dann äh, auch andere empirische Wissenschaften wie Soziologie, Psychologie ähm, sprechen eine ganz andere Sprache als Geisteswissenschaften und Philosophie. Dabei wäre gerade das heute wichtig, weil natürlich die ganze Frage auch des Menschenbildes sich neu stellt in diesen Zeiten von Digitalisierung und der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Wir erleben ja im Moment diese politische Reaktion darauf, die, also diese, konkret der Rechtsruck, der ja damit zu tun hat, dass Leute zu Recht verunsichert sind, weil sie abgehängt werden von dieser immer komplizierteren äh, und globalisierteren Welt. Ähm, die Reaktion ist, äh, ist natürlich nicht angemessen. Also ich finde sie sogar ganz furchtbar, diese Reaktion darauf. Aber ich glaube, man muss das auch ernst nehmen. Und da ist natürlich eine Herausforderung auch gerade für Studierende, die ja, äh, die ja da auch eine besondere Verantwortung haben in dieser Welt, zu erkennen, was es denn heißt, in so einer komplizierten Welt, die wir auch nicht wieder vereinfachen können künstlich, in so einer komplizierten Welt auch Verantwortung zu übernehmen, auch gesellschaftliche und politische Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, es geht wirklich nur über Bewusstmachung, also auch Bewusstmachung der Hintergründe, die da stehen. Also man hat er ja erstmal sozusagen nur den Bezug zu seinen Geräten und den Diensten, die man in Anspruch nimmt, und gar kein Bewusstsein dafür, was da an Maschinerie dahinter steht. Also an, an konkret an Geld und an Mechanismen, um eben um Geld zu kreieren, also um, um Geld zu verdienen und Dafür ein Bewusstsein zu schaffen, ich, das, glaube ich, ist wichtig. Wissen als sozusagen als Stoffwissen verliert an Bedeutung, das ist ganz klar. Ähm, also äh, Wikipedia ist halt überall zugänglich und, äh, und äh, gibt einem wahnsinnig gute Informationen und überhaupt äh, äh, wissens Bestand, also sozusagen Wissensmaterial ist wahnsinnig leicht zugänglich. Gleichzeitig wird es natürlich umso wichtiger, ähm, zum einen äh, die Beurteilung dieses Materials zu erlernen, also auch der kritische Umgang damit und äh, wird sagen, das prozedurale Wissen und das oder das Hintergrundverständnisses, auf dem dieses Wissen steht. Also, dass man Wissen einordnen kann in einen Kontext und dass man äh, selber auch in der Lage ist, Verknüpfungen herzustellen und dadurch auch äh, ja, neues Orientierungswissen für sich zu erzeugen. Das Paradigma sozusagen der Technik erfasst ja auch immer mehr unser menschliches Leben, dass wir einfach Teil eines gesellschaftlichen Systems werden und in diesem System funktionieren und äh, sozusagen, wenn man angepasst funktioniert, dann ist, man ein, dann ist man gut. Also, äh, karikiert ist das jetzt das chinesische Modell. Und äh, ich glaube, da steht unsere europäische Bildungstradition mit ihrer Betonung des Werts von Autonomie tatsächlich auch dagegen. Und äh, ich würde sagen, das ist ein, ein, ein Wert, den wir auch aufrechterhalten müssen. Und äh, zur Autonomie gehört natürlich diese Fähigkeit auch, zurückzutreten, hinter diesen Rahmen dieser Eingebundenheit, in der wir uns vorfinden. Also der Erwartungen, der Selbstverständlichkeiten, der Kultur, da auch immer wieder heraustreten zu können und zu sagen, ich übernehme Verantwortung. Das ist dann natürlich noch ein zweiter Schritt, das ist Verantwortung zu übernehmen. Teil dieser technischen Kultur und gerade auch der Computerkultur ist ja, dass man die Illusion hat, dass ähm, Entscheidungen eigentlich am besten durch möglichst viel Wissen äh, gefällt werden können. Also sozusagen Technokraten fällen die besten Entscheidungen. Äh, aber Entscheidungen müssen von Menschen gefällt werden, die dafür Verantwortung übernehmen. Äh, ich glaube, das ist natürlich ein, sozusagen wird immer schwieriger auch, aber umso mehr ist es auch wichtig, das in der, in, im Bildungskontext auch zu vermitteln. Die Konzentration auf das Wesentliche in einer schnelllebigen Welt <lacht> man muss halt üben. <lacht> ja, ja. Also, es ist eine, auch eine Frage der Disziplin in mancher Hinsicht. Ja. Dass man, also, wurde jetzt auch besprochen bei diesem Forum, dass das eine der wichtigen Tugenden ist, die man heute wieder stärken muss: die Fähigkeit, auch bei, zum Beispiel bei einem Text zu bleiben, den man liest. Geduldig wirklich in den Text zu lesen und dabei zu bleiben. Das sind Dinge, die wir ja auch versuchen einzuüben an den, an den Hochschulen, an den Unis. Äh, diese Art von bei einer Sache bleiben und einzudringen und nicht gleich oberflächlich wieder zum Nächsten zu hüpfen.